Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studieninteressierte für ein Studium an der Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften an der Technischen Universität in Dresden. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und darf Sie heute ganz kurz einführen in die Struktur und vor allen Dingen in die Studiengänge unserer Fakultät. Ich möchte sehr, sehr gern beginnen mit einem Überblick über mögliche Informationskanäle und doch bevor Sie das Ganze mitschreiben und sich mitnotieren, seien Sie bitte gleich darauf hingewiesen, dass Sie alle diese Informationen in der Beschreibung zu diesem Video, unter dem Video direkt ähm, und zwar in einer ähm, PDF finden, die ich ähm, äh, hinterlegt habe für Sie. Ähm, Ganz äh, kurz zu mir selbst. Ich bin im Moment Studiendekan und äh, Prüfungsausschussvorsitzender Fakultät. Das muss aber nicht auf ewig so sein, denn wir wählen das Dekanat, also die Leitung der Fakultät, alle drei Jahre. Nichtsdestotrotz können Sie mich im Moment ähm, jederzeit kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Studium oder zur ähm, Struktur, zum Aufbau der Universität und speziell der Fakultät SLK haben. Meine Kontaktdaten sind angegeben und des Weiteren auf der linken und der wichtigeren Seite die Kontaktdaten für unsere Fakultät. Zunächst die Website, dann der Twitter-Handle äh, Twitter für den Bereich GSW, zu dem unsere Fakultät gehört und äh, ein News. Channel in Element Matrix, mit dem man schon den Zugriff auf aktuelle Informationen unserer Fakultät erhalten kann. Vielleicht ganz kurz zur TU Dresden. Gegründet wurde sie als Technische Bildungsanstalt 1828 und sie feiert 2028, ihr 200-jähriges Jubiläum, sie wurde 1991 als Volluniversität bestätigt und neu gegründet und ist heute eine von den Exzellenzuniversitäten in Deutschland, genau seit 2012 ist sie das. Sie untergliedert sich in fünf Bereiche, zu denen ich gleich etwas sagen werde. Insgesamt 17 Fakultäten, in Dresden studieren über 30.000 Studierende und insgesamt arbeiten ungefähr 8.000 hauptamtlich äh, Beschäftigte für unsere Universität. Sie sehen also, das ist ein relativ großes Unternehmen, eine relativ große Communitas äh, im Herzen von Dresden. Zu den Bereichen. Die Fakultät SLK gehört zum Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Daneben gibt es noch die Bereiche Mathematik und Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bau und Umwelt sowie Medizin. Und fünf Profillinien. Hier ähm, ist die, der Bereich GSW der Profillinie Kultur und gesellschaftlicher Wandel zugewiesen. Ähm, Sie sehen schon, das sind die zentralen thematischen Ausrichtungen, in denen wir ähm, in Dresden forschen und lehren. Zur Verteilung der Studierenden in Dresden sehen Sie, dass der Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften einer der drei großen Bereiche ist, neben Bau- und Umwelt- und den Ingenieurwissenschaften. Die Naturwissenschaften und die Medizin sind naturgegeben etwas kleiner. Aber das Ganze ändert sich natürlich dann, wenn man auf die Struktur noch einmal blickt, im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften, der Verteilung der Studierenden auf die jeweiligen Fak Fakultäten. Hier ist ausdifferenziert, dass das ist Ganze äh, mal in einer relativen Darstellung, wie groß der Anteil der Lehramtsstudiengänge tatsächlich ist. Das heißt, in Dresden werden über die Hälfte der Studierenden im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften in den Lehramtsstudiengängen ausgebildet. Daneben ist die Philosophische Fakultät mit den Fachstudiengängen, also Bachelor und Master, ähm, die größte Fakultät, die... Anderen beiden, nämlich die Erziehungswissenschaften und die Fakultät Sprache und Literaturwissenschaften, sind die kleinen Schwestern im Bereich GSW. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Fachkombination für Deutsch und Geschichte im Lehramt sehr beliebt. Das heißt, auch unter diesen beiden großen fachlich ausbildenden Fakultäten der SLK und Philosophischen Fakultät gibt es viele Berührungspunkte, genauso gut wie zum Beispiel in der ähm, Berufspädagogik, die zum Beispiel soziologische Angebote äh, mit einbezieht. Insofern stehen wir sehr, sehr eng zusammen unter dem Dach der Geistes- und Sozialwissenschaften in Dresden. Wo liegen wir, wenn Sie uns mal besuchen wollen? Wir sind nicht direkt am Hauptcampus. Der wäre hier zu sehen. Sie können das Ganze im Campus-Navigator der TU Dresden auch nachverfolgen. Unser Fakultätsgebäude befindet sich hier in der Nähe des Großen Gartens. Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät sitzt hier und die Philosophische Fakultät verteilt sich im Wesentlichen hier auf das Gebäude am Zellischen Weg und die Lehr- und Lernräume auch noch in der August-Bebel-Straße. Und wir sitzen nicht alle am Kerncampus jenseits der Bergstraße, sondern etwas verstreuter um die Bibliothek SLUB herum am Zellischen Weg. Was erwartet Sie im Studium der Fakultät äh, an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften? Vielleicht so viel: Wir haben fünf Institute zur Struktur, nämlich Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, die klassische Philologie, die Romanistik und die Slawistik. Das Dekanat ähm, wechselt, wie gesagt, alle drei Jahre. Derzeit sind das Christian Brunitsch, Stefan Hollacher im Prodekanat und im Studiendekanat ähm, darf ich ähm, die Studiengänge begleiten. Unsere Schwesterfakultät, unsere große Schwester, die Philosophische Fakultät, ähm, hat äh, ein sehr breites Angebotsspektrum in den Instituten für evangelische und katholische Theologie. Daneben Geschichte, das internationale Recht, geistige Eigentum und Technikrecht die Kommunikationswissenschaft, die Philosophie, die Politikwissenschaft und die Soziologie. Und die Studiengänge unserer Fakultäten sind eng aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt, sodass häufig ein Erst- und Zweitfach entweder in der SLK oder in der Philosophischen Fakultät gewählt wird und umgekehrt, so sodass Sie von diesem breiten Fächerangebot äh, profitieren können für die Wahl Ihres Studiums. Im Mittelpunkt der Studiengänge oder der, des Studiums selbst für Sie, auch des Selbststudiums und der eigenen Entwicklung, steht, dass wir Sie versuchen oder versuchen, eine philologische Basisgrund zu legen in, in Ihrem Studium, haben dabei aber ein kulturwissenschaftliches Profil, eine kulturwissenschaftliche Ausrichtung und setzen auf internationale Vernetzung, um dann zum Beispiel auch in den Masterstudiengängen, das werden Sie gleich sehen, so etwas wie Forschungsaufenthalte oder Praktika im Ausland zu ermöglichen. Und der Bereichsstudiengang Digital Humanities, der zum Wintersemester 2022 ähm, sein, äh, äh, zum ersten Mal äh, studiert werden kann, äh, setzt ebenfalls auf ein internationales äh, Profil. Zentral ist, wenn Sie ein Studium aufnehmen, das betrifft nicht nur das Studium an der Fakultät SLK, sondern auch alle anderen Studiengänge, in die Sie sich im, die Sie matrikulieren können, ist, dass Sie nicht nur Wissen anhäufen, sondern auch sogenanntes Wissensorganisationswissen, also zu Spezialisten werden, für die Wissensbestände in dem Studiengang und in dem Fachbereich, den Sie wählen. Und so über verschiedene lange Jahre, also für drei Jahre in der Regel fürs Bachelorstudium und dann anschließend zwei Jahre im Masterstudium und möglicherweise darüber hinausgehend mit einer Promotion zu Spezialisten werden in Ihrem Fach. Die sich einer eigenen Sprache angewöhnen, die eigene Zitationsstile pflegen, die sich mit eigenen Gegenständen beschäftigen, für diese Gegenstände eigenständige Fragen vorbereiten und je wissen, wie man in einer bestimmten, in einem bestimmten Fachbereich, in einer Kommunikationskultur, sich unterschiedlichen Gegenständen unterschiedlich ähm, nähert. Es wird nicht so sein, dass sie tatsächlich nur Wissen aufsaugen, sondern ähm, tatsächlich Wissensorganisationswissen mitbringen. Daneben spielen die Prinzipien der Digitalität in einer Wissenschaftskultur der Digitalität eine immer wichtigere Rolle, nicht nur jetzt, wenn Sie sich erinnern, pandemisch bedingt, wenn man über fernen Distanzunterricht und Präsenzlehre nachdenkt, sondern auch für die je spezifischen Aufgaben in ihren Fachbereichen, in denen es um Vernetzung und Verzahnung, um die Art und Weise der Weitergabe von Forschungsdaten geht, also Stichwort Open Science, denken wir Open Data oder Open Educational Resources, wenn wir über Ausbildungszusammenhänge sprechen, wenn Sie zum Beispiel an die Schule gehen und ein Lehramtsstudium anstreben, dass man sich fragen kann, was kann in gemeinsamer Arbeit, in gemeinsamen Zielen realisiert werden in projektartigem Unterricht. Was sind die individuelle Ziele, die mit diesen gemeinsamen Ziel, äh, gemeinsamen Zielen in Einklang zu bringen sind? Ähm, wie sichtbar wollen wir sein? Wollen wir unsere Arbeiten zum Beispiel in sozialen Netzwerken teilen? So wie hier dieses Video wollen wir, ähm, was ist dafür notwendig? Welche ähm, technischen Umgebungen brauche ich dafür? Welche Voraussetzungen muss ich selber mitbringen? Zu was bin ich selbst bereit? Altesten Aufgaben und Fragen, die Sie sich stellen können im Verlauf Ihres Studiums. Internationalität, schon ganz kurz angesprochen, hier eine knappe Übersicht über Partnerschaften, die mit ausländischen Universitäten bestehen, die je für sich genommen interessante Programme anbieten, aber natürlich, je nachdem, welches Fach Sie studieren, unterschiedlich relevant sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man Anglistik und Amerikanistik studieren möchte die Verbindung zur Lomonosov-Universität in Moskau jetzt nicht zwingend die erste ähm, äh, Rolle spielt. Dagegen, wenn Sie Slawistik studieren, viel entscheidender sein kann. Nutzen Sie zeitig das, äh, die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, welche Partnerschaften die Universität Dresden und speziell die Fakultät SLK hat und planen Sie entsprechend für Ihr Studium ähm, schon bestimmte Auslandsaufenthalte äh, mit ein oder denken Sie zumindest erstmal vor oder fragen Sie einfach, worauf Sie Lust hätten. Zu den Studiengängen an unserer Fakultät, also zum Kernstück des heutigen Videos vielleicht, möchte ich Ihnen, bevor ich die Studiengänge vorstelle, die Studienfachberaterinnen vorstellen. Ähm, Fakultätsweit ähm, sind unsere beiden Master Europäische Sprachen und Literaturen, und Kultur und gesellschaftlichen Wandel. Ansprechpartnerinnen sind hier Katharina Fritsch und Jakob Dillner. Und dann sehen Sie für die unterschiedlichen Fächer Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, klassische Philologie, Romanistik und Slavistik unterschiedliche Studienfachberaterinnen, die Ihnen bei der Organisation Ihres Studiums und vor allen Dingen auch bei vielen Fragen, wie Sie spezifische ähm, Studieninhalte und Auslegungen der Studien- und Prüfungsordnung interpretieren sollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das sollte prinzipiell Ihr erster Weg sein, wenn Sie Fragen haben zum Studium und zu spezifischen Inhalten der Studiengänge, die ich Ihnen jetzt erläutern möchte. Der Bachelorstudiengang studiengang und und Kulturwissenschaften ist ein Zweifach-Bachelor, der sich im Wesentlichen nur dadurch, deren, die sich nur dadurch unterscheiden, dass das ist erste Hauptfach 80 Leistungspunkte hat und das zweite Hauptfach 70 Leistungspunkte. Daneben gibt es noch den Bereich der sogenannten allgemeinen Qualifikation. Hier sind 20 Leistungspunkte hinterlegt und die Bachelorarbeit schlägt dann noch einmal mit 10 Leistungspunkten zu Buche. Die allgemeine Qualifikation wird von Studierenden sehr gern nachgefragt und sehr gut genutzt. Hierunter fallen zum Beispiel die, der Erwerb von Fremdsprachen, andere Basiskompetenzen, zum Beispiel Medienausbildung, Praktika und Auslandsaufenthalte. Und zu den Kernbereichen zählen in unserem äh, Fakultät, was unsere Fakultät anbieten kann, die Sprachwissenschaft, die Literaturwissenschaft, die Kulturwissenschaft, der Auslandsaufenthalt, wie gesagt, das Praktikum und die Sprachausbildung, je nachdem, welches, für welches Fach sie sich entscheiden. Und dazu kommt natürlich noch die Möglichkeit, auch ein zweites Fach aus der Philosophischen Fakultät zu wählen und Daneben zum Beispiel bestimmte Bereiche miteinander zu kombinieren. Äußerst beliebt ist zum Beispiel die Kombination aus Romanistik und ähm, Kunstgeschichte. Um nur mal ein Beispiel zu nennen ähm, für, ein mögliche, für eine mögliche Fachkombination im Bereich des Bachelors. Daneben, wenn Sie den Bachelor abgeschlossen haben nach drei Jahren, ist es in der Regel der Fall, können Sie sich an der Fakultät SLK entscheiden zwischen einer eher sprachwissenschaftlichen Orientierung und eher Literatur- und kulturwissenschaftlichen Orientierung? Ich setze hier mal mit den Sprachwissenschaften ein, die ihre Heimat haben im Masterstudiengang Europäische Sprachen, abgekürzt EUROS. Das ist ein dezidiert sprachwissenschaftlicher Studiengang inklusive DAF-DATS-Erweiterung. Er setzt auf einen äh, Auslandsaufenthalt und Praktikum im dritten Fachsemester im sogenannten Mobilitätsfenster, das wir extra ausgeplant haben, um solche Forschungsaufenthalte und Praktika zu ermöglichen. Ähm, Sie können wählen zwischen den Tracks Sprachtheorie. Das wäre eher ein stärker auf Forschung fokussierter Track im Studiengang, als ein klassisch-linguistisches fachwissenschaftliches Studium. Und zum zweiten einen Track, der eher auf die Sprachenvielfalt setzt, der es Ihnen also ermöglicht, als Linguistin in zahlreiche, unterschiedliche Sprachen ähm, sich einzuüben. Und zum Beispiel, wenn Sie äh, eher in äh, typologische Fragestellungen verfolgen oder planen, ins Ausland zu gehen oder später eine, einen Beruf zu ergreifen im Bereich des Tourismus, hier sich unterschiedliche Fremdsprachen zu, zu lernen und zu vertiefen, Ebenfalls forschungsorientiert, keine Frage, nur der Fokus ist und der Schwerpunkt ist etwas anders gelagert. Daneben können Sie fächerspezifische Schwerpunkte setzen, die auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. Das bedeutet für Sie als Studierende, dass Sie nicht zur Immatrikulation entscheiden müssen, welche fachliche Ausrichtung Sie wählen, sondern durch die Wahl der Veranstaltungen im Wahlpflichtbereich können Sie eine ähm, äh, Präferenz für ein bestimmtes Fach anlegen, das dann am Schluss auf Ihrem Zeugnis ausgewiesen wird. Das ermöglicht Ihnen, entweder breit zu studieren, das heißt alle Philologien, oder von vornherein sich im Klaren darüber zu sein, dass Sie einen Master in Sprachwissenschaft, im Track Sprachtheorie, im Bereich Germanistik absolvieren wollen. Diese Möglichkeit haben Sie von vornherein und unsere Studienfachberaterin, Bereiten Sie genau auf so eine Wahl vor, ist eine erhebliche Flexibilisierung für Sie und äh, ermöglicht es Ihnen, das Studium nach Ihren Interessen zu bauen, selbst wenn Sie, ähm, selbst nach der Immatrikulation, so dass Sie maximal flexibel studieren können. Gleiches gilt für den Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel, abgekürzt LIGWA. Hier gibt es diese track nicht. Ähm, aber Sie sehen, vom Aufbau her funktioniert, äh, ist er ja strukturanalog gebaut zum Masterstudiengang Europäische Sprachen, auch mit einem äh, sogenannten Mobilitätsfenster, dem äh, das der Forschungspraxis gewidmet sein soll. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, fächerspezifische Schwerpunkte zu setzen, die Ihnen nach Abschluss des Studiums auf dem Studienzeugnis ausgewiesen werden. Und dadurch, dass diese beiden Masterstudiengänge strukturanalog gebaut sind, sind auch Veranstaltungen möglich, die in denen beide Studiengänge miteinander kooperieren. Sie sehen, wir haben damit ein Sprachliteratur- und Kulturwissenschaftliches Profil, das sowohl die Spezialisierung erlaubt als auch das generalistische Studium, wie es sich für eine Universität gehören sollte. Wozu das Ganze? Wir möchten sie ermächtigen und zwar nicht nur, dass sie ihre philologische Basis ausbauen oder die reichen Internationalisierungsbeziehungen ausnutzen oder sich in Zukunft mit digital gestützter Hochschullehrer besser auskennen, sondern wir möchten, dass sie konkrete Kompetenzen erwerben, die sich dann in weiteren Studien und in, in ihrem weiteren Berufsleben für Sie als nützlich erweisen. Zum einen ist es natürlich ein Sprachliteratur- und kulturwissenschaftliches Überblickswissen, das Sie erwerben in Ihren Studiengängen. Allerdings haben wir auch schon die Spezifik, dass wir regionalspezifisches spezifisches Detailwissen implementieren. Als Beispiel mag da ähm, die Lehre ähm, im Hinblick auf die Kultur und Sprache des Sorbischen sein. Daneben können Sie fremdsprachliche intra- und interkulturelle Kompetenzen erwerben, Medienkompetenzen, und Analysekompetenzen, Teamfähigkeit, die Möglichkeit, eigenständig komplexe Zusammenhänge zu erkennen ähm, und zu erarbeiten und vor allen Dingen Kommunikations- und Präsentationskompetenzen, die Ihnen in jedem beruflichen Umfeld helfen können. Berufliche Alternativen und mögliche Berufsfelder sind dementsprechend auch das werden viele von Ihnen sofort beim Studieneinstieg schon mitbringen. Äh, entsprechende Wünsche, Journalismus, Verlagswesen, Personalwesen. Hier ist die Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit besonders gefragt. Unternehmenskommunikation, Politikberatung, Kultur und Eventmanagement, Kreativwirtschaft, Wissenschaftsmanagement, Public Relations, die Erwachsenenbildung zum Beispiel an unserer ähm, Partneruniversität der Dresden International University, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Allgemeinem Bildungssektor oder im Bibliothekswesen und nur unterschätzen Sie das Bibliothekswesen nicht. Wir haben in Dresden das große Glück, eine sehr starke Forschungsbibliothek ähm, zu haben, die SLUB. Und deren Portfolio und Anwendungsbereich und Arbeitsbereich verändert sich in den äh, letzten Jahren sehr massiv und wird zu einem äußerst interessanten Arbeitgeber an der Schnittstelle zwischen. Ähm, Wissensmonopolist, das wollte ich jetzt eigentlich nicht zuerst sagen, aber tatsächlich ist, es, ist sie das, ähm, Universität, Öffentlichkeit und an der Bespielung aller Felder, die mit Open Educational Practices zu tun haben. Das wichtigste Qualifikationsziel allerdings ist, dass sie sich und ich hoffe, dass das in der Vorstellung der Studiengänge deutlich geworden sein sollte, individuell profilieren können. Sie haben fünf Jahre Zeit im Bachelor 3, im Master 2, um Ihre individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen zu entdecken, zu schulen und zu schleifen, um das ähm, nach dem Studienabschluss ähm, die, den Beruf ergreifen zu wollen, den Sie sich vorstellen. Und wir möchten Ihnen an der Fakultät SLK die bestmöglichen Umstände und Umfelder und Kontexte für diesen eigenen äh, Lernpfad anbieten. Ich hoffe, dass ich damit einige Ihrer Fragen zumindest erstmal zur Struktur und zu den Studiengängen klären konnte. Äh, äh, äh, äh, beantworten konnte, die Sie möglicherweise mitbringen. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Sie weitere Fragen haben, darf ich Sie bitten, äh, entweder mit mir direkt Kontakt aufzunehmen oder mit der Studienfachberaterin Ihrer Wahl an der Fakultät SLK. Bin für heute ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ich hoffe, dass wir uns bei der ein oder anderen Gelegenheit ähm, treffen und sehen und persönlich ins Gespräch kommen können. Und wünsche Ihnen für Ihr Studium, die Aufnahme Ihres Studiums viel Freude und vor allen Dingen viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss.